Beatrice Egli macht ihr Glück nicht von einem Mann abhängig. Ich bin eine selbstbewusste, glückliche Frau und mache mein persönliches Glück nicht von einem Mann abhängig. Die Familie und Gesundheit sind viel wichtiger, stellt sie im Interview mit BILD klar. Nichtsdestotrotz hätte Beatrice nichts dagegen, sich zu verlieben. Natürlich liebe ich die Liebe und das Leben. Würde ich noch ans Christkind glauben, wie es meine Nichten und Neffen tun, würde ich mir wünschen, das alles zu teilen mit einem Menschen, den ich liebe, erklärt sie. Zugleich bekennt die Ex-DSDS-Siegerin, ich bin Realistin und weiß, dass es nichts bringt, die große Liebe herbeizusehnen. Also genieße ich weiter mein Single-Leben und freue mich über alles, was ich erleben darf. Emotionales Weihnachtsfest bei den Igles Nun freut sich die 33-Jährige erst einmal auf ein gemütliches Weihnachtsfest im Kreise ihrer Lieben. Ich liebe meine Familie, dieses Gefühl von miteinander, schwärmt sie. Wir feiern im Haus meiner Mutter mit vier Generationen. Meine jüngste Nichte ist sechs Monate alt, meine heißgeliebten Großeltern sind über 90. Es ist immer emotional bei uns. Wir sind uns des Geschenks der Zeit des Lebens immer bewusst, verrät die Musikerin. Es sieht ganz so aus, als würden bei den Eglis die Emotionen auch so hoch sprudeln, dafür braucht es keinen Mann. Beatrice Egli wünscht sich fürs Weihnachtsfest einen Mann. Die Weihnachtstage sind für Beatrice Egli das Highlight des Jahres. Als Familienmensch liebt es die 33-jährige Schlagersängerin, wenn sie und ihre Liebsten am Christbaum bei ihrer Mama in Pfeffikon SZ zusammenkommen. Mittlerweile besteht die Familie aus vier Generationen. Edles jüngste Nichte ist sechs Monate alt, ihre geliebten Großeltern bereits über 90. Im Interview mit der Bill gerät sie ins Schwärmen. Ich liebe meine Familie, dieses Gefühl von miteinander. Dabei seien es vor allem die Ruhe, Stille und das gemeinsam am Tisch sitzen und lange essen, was Beatrice so mag. Und sie verrät auch gleich das geplante Weihnachtsmenü, Raclette oder Fondue soll soll's geben. Es ist immer emotional bei uns. Wir sind uns des Geschenks der Zeit des Lebens immer bewusst offenbart die Eglis haben sich dazu entschlossen, auf Geschenke im herkömmlichen Sinne in diesem Jahr zu verzichten. Stattdessen wünsche ich mir, dass wir als Familie für diejenigen Geld spenden, denen es nicht so gut geht, erklärt die Sängerin. Doch einen Wunsch für sich selbst hat Beatrice dann doch. Natürlich liebe ich die Liebe und das Leben.